Hallo Freunde der gepflegten virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video und heute zocke ich mit euch Starblazer. Starblazer ist ein Echtzeitstrategiespiel, was im Weltall spielt und wir haben eine Flotte zur Verfügung und äh, ja, die Flotte können wir uns auch anpassen, wie wir wollen, die kann man editieren und ja, jedes Schiff, was es da gibt, hat eine andere Fähigkeit, die wir dann auch im Schlachtfeld auch nutzen können. Also echt cool gemacht, meiner Meinung nach und ja, zur, zur Steuerung und so weiter kommen wir gleich noch. Ich habe das Spiel im Sitzen und im Stehen gespielt und äh, beides klappte echt super. Das Gameplay habe ich im Stehen aufgenommen, aber vorab habe ich ein bisschen so im, im, im Sitzen gespielt und das klappte auch echt gut. Negativ ist, äh, ich habe jetzt nur die Teleport-Funktion gehabt, also nur Teleport, kein Free-Locomotion und das störte mich so ein bisschen. Wir haben Snapturn zur Verfügung, ist natürlich cool, dass äh, auch Snapturn da ist, aber dies nur Locomotion, das äh, nervte mich so ein bisschen. Aber äh, gut, vielleicht kommt das noch, ist ein Early-Access-Titel. Aber ansonsten hat mir das Spiel Spaß gemacht. Einzige, was ich nicht hinbekommen habe, ich konnte nicht mehrere Schiffe gleichzeitig markieren und äh, denen einen Befehl erteilen. Ich konnte immer nur eins anklicken und einen Befehl erteilen. Das wäre noch cool, äh, wenn das gehen würde. Vielleicht geht's auch und ich habe es nicht hingekriegt. Also ich habe mehrere Sachen probiert, bei mir hat es nicht geklappt. Und äh, ja, ich möchte auch gerne mal so eine Gruppierung machen von drei Schiffen und sagen, okay, flieg jetzt dahin und äh, schieß da drauf. Also das wäre ein bisschen praktischer. Schauen wir uns einfach mal die Steam-Seite an. Und ja, ist so ein bisschen ein Spiel, was meiner Meinung nach untergeht und das zu Unrecht, weil es ein Indie-Titel, der ist echt äh, nett umgesetzt und ist auch sogar momentan im Angebot. Und ist erschienen schon am 21. Dezember 2018, ja, wie ich gesagt habe, Early Access. Da gibt es aber momentan 50% drauf und 50% ja, ist echt mega, also 8,39 Euro und äh, ich finde für 8,39 Euro kann man hier echt zuschlagen, meiner Meinung nach, echt cool gemacht und ja, ist für alle gängigen Brillen, Wolf Index, HTC Vive Rift und die WMR-Brillen sind dabei, man kann sitzen, man kann stehen spielen, also echt nicht schlecht. Es hat einen Online-PVP-Modus, den habe ich noch nicht getestet, denn äh, ja, ich habe mich noch nicht fit genug gefühlt dafür, weil äh, ich hatte teilweise auch schon äh, am Anfang Probleme gegen, den, gegen die KI zu spielen. Nachher ging es dann. Hat sogar äh, plattformübergreifenden Mehrspieler, also auch echt cool. Ja, ist alles nur in Englisch auch äh, Text, aber da braucht man eigentlich nicht so viel Text. Wenn man einmal verstanden hat, wie die, sag ich mal, wie die Schiffe, was die für Funktionen haben, Fähigkeiten, dann äh, braucht man da eigentlich auch gar, gar nichts anderes mehr. Wir haben äh, momentan vier Maps, wo wir drauf spielen können. Mal klein, mal ganz klein, mal riesig. Also äh, auch nicht schlecht gemacht. Ja, das eigentlich dazu. Und äh, wenn euch das Gameplay nachher gefällt, dann äh, würde ich sagen, kauft das Spiel, unterstützt den Entwickler. Denn äh, echt cooler Titel meiner Meinung nach. Und wenn die da so, so ein bisschen dran arbeiten, äh, ja, vielleicht wird es dann noch was. Ich habe das äh, mit dem Free Locomotion schon den Entwickler mitgeteilt. Das äh, sage ich auch gleich im Video noch, dass mich das so ein bisschen stört. Und äh, ja, vielleicht kommt da auch noch ein Update raus und äh, man kann es halt in den Einstellungen dann einstellen, dass man Free Locomotion nutzen kann oder möchte, anstatt äh, dieses Teleport. Wie gesagt, cooler Titel und ich hoffe, die äh, arbeiten dann noch weiter dran. Ist, wie gesagt, seit einem Jahr in der Early Access und äh, ja, mal schauen, wo die Reise noch hingeht. Das weiß man, weiß man ja nie. Aber sechs Nutzer-Reviews sind echt wenig und ja, vielleicht kommen da jetzt noch mehr, mehr dazu. Ich werde da auch noch was zuschreiben und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Gameplay. So Leute, hier sind wir in Starblazer im Anfangsbildschirm und hier fliegen auch schon überall die kleinen Raumschiffe rum, die wir gleich zur Verfügung haben in dem echtzeit Und ja, hier haben wir schon mal so einen kleinen Medic, ne, sehen wir hier oben auf diesem, in diesem Kreuz. Der kann andere Raumschiffe äh, reparieren. Das sind Bruiser, die äh, fungieren so Art als Schutzschild und der kann andere Raumschiffe auch einfach nur wegdrücken, ne, abhalten. Das sind unsere kleinen Fighter, wir haben zwei Laserkanonen und ja, halt Standard, Standardgeschütz. Das sind hier unsere Scharfschützen, die sind sehr effektiv auf Reichweite, ne, sieht man auch schon hier, <lacht> sieht aus wie ein kleines Scharfschützengewehr. Ja, und ich würde sagen, wir gehen einfach mal ins Spiel rein. Hier kann, hier kann man das Menü öffnen. So, um, Settings haben wir ganz, ganz wenig nur. Wir können Game Mode Full oder Arcade machen. und äh, ja Ich habe jetzt hier Full-Modus. Mehr kann man nicht machen. Dann haben wir noch einen Demo-Raum, in dem wir lernen, für was alle Raumschiffe da sind. Und... Ja, Dann kann ich euch eigentlich mal ganz kurz zeigen. So. <lacht> so, hier sind wir schon und jetzt äh, schauen wir uns mal hier diese, the diese Fighter, Raumschiffe an. hier sehen wir, was die können, die einzelnen Raumschiffe, für was die da sind. Ja, das ist halt unser normaler Fighter, wie ich eben gesagt habe. der sniper, a sniper long range weapon for from afar. Langsam, aber tödlich. The, the oh, so, da sehen wir, was der kann. Wenn einige von diesen kleinen Fightern kommen, kann man den einsetzen und der, der drückt die quasi kaputt. The Splitter. Und die sind mega effektiv gegen diese Art Raumschiffe. Und halt natürlich auch gegen andere. Also der äh, beschädigt die Hülle. The Builder. Use this to create any ship to join your fleet. Some ships take longer than others to build. But any ship can be built. Ja, hier kann man immer wieder äh, Nachschub holen. Andere Raumschiffe bauen. The Flagship. The most important ship to protect. The Flagship controls your entire fleet. Destroy and capture the enemy's flagship to win the game. Ha. Den müssen wir halt immer wieder beschützen, sonst ist das ganze Spiel vorbei und wir müssen das gegnerische Flaggschiff halt zerstören. The Seeker. Use the flag <lacht> das geht gar nicht mehr zu Ende da. So. The Seeker. The Seeker. Disrupt enemy abilities. Okay, ist natürlich auch nicht, nicht so verkehrt, was der da gerade macht. Also der, der zerstört irgendwelche Eigenschaften von den... Macht die handlungsunfähig, wie es aussieht. Okay, ist ganz gut erklärt, ne? Der, ähm... Der macht andere von uns unsichtbar und man kann sich dann wirklich ranschleichen mit denen. Auch eigentlich ganz einfach. So, ich würde sagen, dann gehen wir mal... Engage the mind of your opponent in so, jetzt gehen wir mal in den War Room. Und hier sind wir auch schon im War Room. Von hier aus kann man das Spiel starten. Hier kann man halt noch einen Namen ändern. Ich habe den schon angepasst auf Tupac VR. Und hier kann man äh, sich eine eigene Flotte zusammenstellen. Das machen wir jetzt mal zusammen. Um es euch mal ein bisschen zu zeigen. So, Also wir wollen uns jetzt eine komplett eigene Flotte zusammenstellen. Das heißt, wir klären das Ganze hier. Und äh, ich bin jetzt kein Experte auf dem, mit dem Spiel hier, denn äh, ich habe jetzt vielleicht mal äh, 15 Minuten gespielt, um das mal ein bisschen zu verstehen, das Ganze hier. Und ja, wir haben jetzt hier 500 Punkte zum Vergeben, die wir hier jetzt äh, aufteilen können. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Und äh, am, am Anfang möchte ich mal zwei Sniper schon mal haben. Die können wir uns gleich noch anpassen, wo die hinstehen. Wir teilen jetzt erstmal so auf, dass die nicht hier spawnen. So, dann wäre ein Bruiser gar nicht so verkehrt. So, und dann, den passen wir uns jetzt mal ein bisschen an. So. Ne, den können wir wirklich einsetzen, wenn gegnerische Raumschiffe kommen. Kleinere, dann können wir die ein bisschen äh, abhalten und wegdrücken. Dadurch ab und zu auch zerstören. Ein Medic ist mega wichtig meiner Meinung nach. Dann hätte ich gerne noch einen Splitter. Am liebsten hätte ich zwei Splitter, aber schauen wir mal, wie wir noch klarkommen. Fighter. So, stell ich mal hier hin. Hier, so. Da geht auch keine mehr kaputt. Okay, einen Medic haben wir. Drei Fighter. Drei Fighter passt. Und dann haben wir noch 80 Punkte zu vergeben, ne? 80 Punkte zu vergeben. Könnten wir zwei Fighter noch nehmen? Einen Bruiser könnten wir nehmen. Hm, 90 wären mir lieber. Dann würde ich noch einen Sniper nehmen und einen Splitter. Um. Komm, wir hauen mal einen hier raus. Dann holen wir uns noch einen Sniper. Und einen Splitter. So, dann haben wir zwei Splitter. Ah. So haben wir 500 Punkte versemmelt, sage ich mal. Also ich finde es schade, dass man hier keinen free locomotion einbaut, muss ich dem Entwickler noch sagen, weil klar geht das natürlich, aber ist ein bisschen unschön, sage ich mal. So, jetzt können wir uns die hier anpassen, bauen wir hier mal zwei auf der Seite, die bauen wir hier noch ein bisschen vor, die Splitter können hier, hier mal hoch. Der Medic wacht hier so ein bisschen. Dann können wir notfalls das Flaggschiff auch wieder reparieren. So, dann gucken wir uns gleich mal an. Ha. So. Sieht da gar nicht so verkehrt aus, oder? Der Splitter muss noch eine Idee runter. Ja. <lacht> So, schauen wir uns nochmal an. Das sieht ganz gut aus. Hier können wir jetzt die, die Farben ändern. Ah, ich will so ein richtig dunkles Schwarz, genau. Und dann machen wir das hier. Oh. Leicht Blau sieht eigentlich ganz cool aus. Komplett Schwarz? Nee. Komm, das nehmen wir. Das sieht eigentlich so ganz cool aus. Die Flotte speichern wir jetzt. Also an Flotte 1 haben wir jetzt diesen Stand. Und damit können wir jetzt auch in den Room gehen. Was das hier jetzt weiß ich nicht. Ist ja eben schon mal im Weltall ein bisschen rumgeflitzt. So. So, das Ganze kann man natürlich auch. Gegen andere Leute spielen. Ich spiele jetzt aber erstmal gegen die KI, also AI-Bot. Ist auch noch in der Beta-Phase, wie wir hier sehen. Und hier kann man verschiedene Maps auswählen. Nehmen wir den Icarus mal, die hatte ich noch gar nicht. Mal gucken, wie die aussieht. So, machen wir erstmal easy, um euch das mal ein bisschen zu zeigen. So, hier sind wir auch. Choose your fleet. Ah, das ist ja mal so ein bisschen wirklich mit Asteroidenfeldern. Das ist auch ein bisschen größere Map, als ich eben mal gespielt habe. Und ja, jetzt wählen wir mal aus. Der kann schon mal die ganze Zeit doch auf die ballern. Oh. Okay, da haben wir Glück gehabt. Da haben wir echt Glück gehabt. So, Bilder. Bildfighter. So, und der soll... noch einen Sniper bauen. So. Ah, das gut. <lacht> so, wir müssen aber langsam mal hier auf Abfangkurs gehen. Oh, die die sind aber gar nicht so schlecht. Die halten mich ganz gut auf Trab, würde ich sagen. Wo haben wir unseren Medic? Der kann schon mal hier ein bisschen reparieren. Ich bin momentan nur ein bisschen am Agieren hier statt wirklich mal was zu machen. So, jetzt... jetzt ich versuche jetzt mal anzugreifen. Feiter da. Wie, wie baut er die denn jetzt? Das verstehe ich ja also noch nicht so ganz. Der kann man hier zu den Fightern. Oh, ich gehe hier jetzt echt unter. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwas bauen kann. Everything. Das ist gut. <lacht> so, ich, muss mal, ich muss mal zwei Sniper-Einstellungen bringen. Okay, hey, der baut, der baut wirklich. Die bauen wirklich. Okay. Glaube, der soll mal da so ein bisschen aufpassen. So, jetzt greifen wir an. Jetzt alles, was wir haben, aufs Flaggschiff. Jetzt kommt der Splitter noch und das war's dann. So, der muss vom Sniper jetzt noch einen kriegen, eigentlich. Yes. <lacht> das war meine Wand. Okay, ich habe erstmal nur reagiert. Dann hatten die natürlich nicht mehr genug an Flotte und dann äh, ja, ging es relativ schnell. Äh, jetzt muss ich muss mal schauen, wo wir hin müssen. Da. So, probieren wir nochmal eine andere Map. Komplex, ja. Okay, auch nochmal easy. Flotte 1. Genau, das ist das, was ich schon eben so ein bisschen im Training gemacht habe hier. Ist relativ klein, dann ist das ein bisschen übersichtlicher, das Ganze. Und los so geht's. Die Splitter, die hier ankommen, vernichten. Kann ich jetzt auch noch zusätzlich einen hier verbinden? Nee. Okay. Zwei Splitter auf den großen. Haben drei. Medic? Ja, ich will noch einen Medic haben. So, das läuft doch ganz gut. So, den direkt auch mal kaputt machen. Den greifen wir an. können natürlich auch mal das Flaggschiff angreifen. Äh, das, den, diesen Bilder... Da den gleich. So, die müssen mal mehr bauen hier. Okay, das war relativ einfach jetzt. Okay, noch mal neu. Schauen wir mal, was wir jetzt haben. Nehmen wir mal eine andere Map, saffron Okay. Choose your starting fleet. Das ist aber jetzt hier direkt direkt nah dran und geht direkt los. So, Sniper aus Flaggschiff drauf. hier ist ich brauch Splitter, ich brauch Splitter. You totally Okay, aber also die Map gefällt mir nicht, weil, man, weil es geht ja direkt los. und daher fand ich so ein Mittelding schon besser. Schauen wir mal die andere Map noch an, dass wir dann auch mal jedes gesehen haben. So, also Saffron war jetzt nicht so mein Fall. Blossom gucken wir uns jetzt mal an. Wow, die ist... Also, die ist riesig. Diesmal riesig. Okay, der, hier werde ich meine Probleme haben. Definitiv. This is war. So, wir müssen direkt hier bauen, bauen, bauen. Ich würde gerne die jetzt direkt markieren, dass die als Gruppe losfliegen. Geht gar nicht. Okay, jetzt hat er definitiv... Greifen die greifen jetzt von hinten an, damit rechnen die nicht. Also die Wegpunkte funktionieren schon mal gut. Sniper. Hier bauen wir mal einen Medic. Okay. Los. Fliegt. Der kommt jetzt an. Jawoll, sehr gut. Wenn die da schon nicht mehr bauen können... Ah, wir hätten mehrere auf den Weg schicken müssen. Mehrere Splitter. So, jetzt greifen wir mal die an. Arschkarte für euch, Leute. Komm, komm, komm. <lacht> Wenn die Bilder weg sind, haben die, haben die verloren. Okay, das wird auch so sein. So, der soll sich mal so langsam darum kümmern. Weiter. Wir wollen nur noch weiter jetzt. So, los geht's. Also ich würde gerne gruppieren können. Weiß ich momentan nicht, wie das funktioniert. unseren Kandidat wo ist der abgehauen da ha. so schauen wir uns schön an wie der zerstört wird victory is yours. <lacht> Also Teleport geht mir hier so ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Map war jetzt schon, schon arg groß, ne? Komm, machen wir mal die erste nochmal. Die war ein bisschen am übersichtlichsten, fand ich. Und das auf Medien. Mal gucken, wie die da reagieren. Wir wählen unsere Flotte 1. Machen wir das so als Abschluss. Und ich verliere, verliere ich halt. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen auf Zerstörungskurs. <lacht> Die Splitter machen ihre Arbeit ganz gut. Und das noch mal kurz an hier, wie es aussieht. So, der Medic will nach Hause, da war aber nicht. Jetzt schauen wir uns nochmal den Inspektor an. So, der wird jetzt in, ins Visier genommen hier. By everything So alles drauf <lacht> Oder der dicke brus aber das ist einfach, ein relativ einfach Eins kann man noch machen, wenn es jetzt so schnell ging Ich muss sagen, dass äh, von, von der von der Raumaufteilung her gefällt mir das am besten Das war jetzt echt viel zu riesig das können wir, Icarus können wir natürlich auch noch mal machen, das auf Medium Legen wir noch mal los Choose your fleet. Also bisher hat mir die Flotte ganz gut gefallen, ganz stimmig. Jetzt versuchen wir auf jeden Fall mal ein bisschen offensiver auch zu agieren, weil beim letzten Mal war das ja echt, echt übel. So. wir gucken mal jetzt, wir ein, ein Bilder auf jeden Fall wegkriegen. Das ist das schon mal gar nicht so schlecht, dass der hier... Ja. wenn die das jetzt noch nicht gecheckt haben... Greifen wir schon mal an. Müssen wir noch mal ein bisschen bauen. Na, geil, da hinten habe ich schon was geschafft. So. heute. Jetzt. Ich glaube, jetzt können wir mal langsam in Richtung eigentliche Basis. Okay, der ist, der ist jetzt getarnt. Das ist natürlich blöd, ne? Wenn der jetzt getarnt ist, wie lange geht das mit dem Tarnen? <lacht> okay, versuchen wir mal. Äh, uh, Seeker. den aufgespürt dann. Ja. You lost. You lost? Hä? Oh nein, den habe ich nicht gesehen. Okay. Ich muss nicht geschlagen geben. Das ist natürlich übel, aber gut. So ist das Spiel. Ich habe mich zu sehr konzentriert darauf, den jetzt unbedingt zu finden. habe nicht gesehen, dass die noch so einen äh, Bruiser haben. Gut, ist halt so. Ja, also. Also, mir gefällt es, es ist ein echt cooles Spiel. Also, wer so auf echtzeit strategie steht, der ist ja echt gut bedient. Es müsste noch ein bisschen was verbessert werden. Wie gesagt, besonders Free Locomotion müsste meiner Meinung nach rein. Dieses ständige Teleport. Äh, ja, Snapdance ist halt drin, ist, ist ganz cool. Aber ansonsten äh, ja, möchte ich mich gerne mit einem Stick wenigstens in Free Locomotion bewegen. Das werde ich auch jetzt direkt mal den ähm, Entwickler schreiben. Vielleicht kommt da noch ein Update rein und die bringen das da rein, dass man das optional vielleicht auswählen kann, wie es bei vielen Spielen so ist. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Spiel oder das Video wie immer gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Und ja, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt, haut auf den Abo-Button, würde mich echt freuen. Wäre echt nice, denn wir sind immer noch auf Road 2000. Also wäre nice, wenn ich die 1000 in den nächsten ja, halben Jahr, sag ich mal, knacken kann. Ja, Leute, ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.